Wir haben hier den New Balance Fresh Foam 880 in seiner 13. Version und äh, Norbert, was macht diesen Schuh eigentlich aus? Jetzt könnte ich sagen, dass es schon 13 Jahre gibt. Nein, natürlich hat The Balance auch eine Menge verbessert in diesen 13 Jahren. Und zum Beispiel mit diesem Fresh from X-Material. Das ist ein unglaublich äh, softes Material. Ähm, auch schön reaktiv. Das findet man aber hier nur in dem hinteren Bereich, also Fersenbereich bis hin Richtung ähm, Vorfuß. Und ähm, hier sieht man sozusagen eine, eine andere Komponente, das ist ein bisschen härter, ein etwas härteres Material. Wie fühlt sich das beim Laufen an für dich? Es ist genau das, was du sagst, dass eben der Fußaufsatz schön gedämpft ist äh, durch das weichere Material, aber gerade dann beim Abrollen und auch beim Abdruck äh, durch dieses härtere Material eben viel Dynamik zurückkommt, höhere Energie Energiereturn, deswegen macht der Schuh eben auch bei Tempodauerläufen und auch bei einem langen Lauf mit Endbeschleunigung echt Spaß. Willst du damit auch Marathon laufen? Vielleicht ich nicht unbedingt, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit, aber gerade für Leute, die wirklich den Marathon einfach nur durchlaufen wollen, ich sag mal so bei Bereichen ab vier Stunden, ähm, würde ich den Schuh auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen, weil er eben wirklich auch ein bisschen Sicherheit äh, bietet, aber eben trotzdem diese Dynamik im Vorfuß hat. Hm. Lass uns mal kurz ein bisschen Passform und Obermaterial reden. Jacquard Mesh, Gewebe, ich glaube schön weich. Wie fühlt sich das an für dich? Die Passform ist natürlich wie immer super. Ähm, schönes, weiches Material, was sich super anschmiegt diese Fersenkappe, die für die Achilles-Szene sehr angenehm ist, kann man wirklich ähm, sagen, dass New Balance da einen guten Job gemacht hat. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Und äh, wenn ihr das auch findet und den Schuh kennenlernen wollt, gibt es bei einem Händler auch in eurer Nähe und den findet ihr auf sport2000.de.